Hey Leute, willkommen zu Diggel Kid, bei Marfly Gaming, ich spiele heute in 1-1 gegen PSY PSYCHO, Diggel-Ondy, ja der Pro willst du was sagen, was <lacht> geht schon los, ne? Nee, ja, Gäste, ich was ich bin schon CSGO Band mit der scheiß Diggel, Alter. Oh Gott, ja, die ist aber nicht wie das DSGO, die ist ganz anders. Ich hab keinen Sound an, ich höre Musik, Ich dachte gerade, du schlägst jetzt auf zwei drum, Dann, wenn muss das nee. so echt, langsam Junge, ich steh mein Maus ein und du. Hans, <lacht> ja, komm! komm. Pussy, wo bist du? Ich treff einfach keinen Schuss. <lacht> <lacht> <lacht> Die richtige Hands. Wichtige Aim-Party hier. Ach, du so auf Point, man? Ja, Mann. What the fuck, du bist hinter mir? Oh, sorry for Soundroaring, das war nicht mit Absicht, ich hab einfach so. <lacht> <lacht> einfach so ein Schwung gehört irgendwie sowas Das macht gar keinen Sinn Wir spielen mit Doctex ne? wir machen einfach die 20 Minuten durch Jojo Na ja, willst du echt, dass deine Zuschauer sehen wie wir scheiße wir sind? Oh. Du meinst wie scheiße du bist? <lacht> Jetzt kriegst du auf einmal alles Alter also nicht Aus nicht Empfindlichkeit eingestellt sondern Hacker, also Aimbot. <lacht> ja X for life Alter. Oh mein Gott. <lacht> ich hab gar nicht drauf gelaufen. <lacht> <lacht> oh shit, das ist er schon. Oh du Scheiß. Ja, take a headshot, take einen Scheiß headshot. <lacht> ich glaub mit der muss man halt echt walken die ganze Zeit. Nee. Ich muss halt nur langsam tappen wie überschießen. What the ist fuck, fuck, wie ich ich ist los, ich mein, bist du drinnen. schon? Ja, tank halt noch mehr! Wie viele erst du, Mann? Noch <lacht> <lacht> <lacht> einer B. <lacht> <lacht> Toll. Nee, du kriegst du mich jetzt mit spawn Schutz hat, dann, dann raste ich, dann ist fertig. Oh mein Gott. Der Foot shot. <lacht> ich, ich dachte schon, ich töte dich jetzt noch. Da hast du mir böse gegeben. Hm. Ja, das, das wäre jetzt der Heidi gewesen, wäre dann die Wand dazwischen. Ne, ich bin ausgewichen, richtige matrix -Aktion. Oh, Boah! klick! Äh. <lacht> <lacht> Richtiger Pro. Ja, ich bin Sniper, ich kann kein tetra tanken und dafür hab ich mir Munition. Äh. Wo bist du? Du. Ah da. Haben wir die was. Ja dein. Scheiß Ernst. Haut <lacht> er einfach Biene raus. Ich den Typen nicht. Ja. Oh Spornschutz Vielleicht kann man sogar sprayen, aber ich glaube dann trifft man überhaupt nicht mehr. Oh Gott. 360. Oh, fast 360. Vier Schuss noch. Ich darf nicht mehr vorgehen. Und ich darf nicht in den scheiß Spawn-Schuss reinballern. Oh Gott, Plätzerschuss. Ah! <lacht> Nähftig. Nee, nee. Okay, neftig. Nein, nein, spielpin. Äh, Was wird das ein Knife Only, weil. Ich treffe halt nicht mal den Head, man, das ist so scheiße. Da ich will weg. Was bist man du, scheiß Pisser? Geht doch. <lacht> scheiße. Ich hab gar keine Chance dich zu messen, weil du schneller bist. Ja, jetzt hat er gesaubt. Nee, ich hab dich vorher gesehen. Okay. Wie kannst du schon neun haben, Mann. Auch wenn ich nur 7 mal gestorben bin. doch worden. mit Doktex. Ah, okay. oh, oh, hättest du nicht einen rechts. Schritt weitergehen können, dann hätte ich den Headshot gegeben. <lacht> <lacht> du machst immer denselben Movement, Mann. Du bist so. Ich wusste schon, dass du da bist. <lacht> Der Dick, aber ich dachte, ich hätte dich gesehen, aber. Also ich habe dich noch nicht gesehen, ich dachte, du kommst da erst, ne? <lacht> All of Base game Du lol, hast einfach Modus in der Hand <lacht> Ja, schon klar, Mann Ich weiß nicht, was ich zu dieser X95R dazu packen soll Ich habe heute MP5 gekauft, es ist diese st Ist so Dreckswaffe, Mann ich Welche M5? Diese SD halt, also ich weiß nicht ob du das Video kennst, es gibt so ein Kimper Video, also der Rektor voll mit dem hm, Habe ich so probiert oder? Scheiß Handball Nichtshaft. Ja, muss man ja von dem hier Achso die MP5 SD meinst du, ich weiß schon was Ja, das Mann. Ist. Ich habe einem heute 6 Headshots gegeben oh, im, im Match, oder? 6 hm. Headshot. Er hatte noch Hälfte Leben, dachte ich mir so, okay Warst <lacht> du auf Range oder? Nee mann, da! Also ich war jetzt halt no, hier Anorex Nee, das stand ja 6 äh, äh, Treffer. Konfirm, mach mal schnell. Wenn ich dich sehe, kann ich das. Nicht... Ja, Etwas so, schau mal zu mir, rechts, rechts. Mhm. Etwas so, so entfernt hab ich von ihm. So. Achso, okay, okay, lass das war Das ist ja nicht irgendwie viel ja, Das oder war dann so. komisch, keine Ahnung. Oder aber hast du mich an die Macht mehr. auf so einer Range eigentlich 3 Hits. Headshot. Vielleicht auch 2 Du kannst auch nicht mehr so viel haben. Hab ich auch nicht. Hatte. <lacht> oh nice. Weil ich verliebt, das war unnötig. Jetzt <lacht> mal auch in die Beine schießen können. Oh, no, ich hab voll vergessen, dass das wir den gleichen Move gemacht haben. Er <lacht> ist einfach so close. Irgendwie, wenn ich treffe, dann nur Headshot, man. Hm, ich treff gar nichts. Ein richtiges Noob. Richtiges Noob. Mein Gott. Ich spray mit echt Mann, nicht spray, spray. <lacht> Mit der Spray, Spray Ja, wo bist du Oh Gott, das war mein letzter Schuss. Huye, Nigga. Oh, scheiße, ich... Ich die Flash wechseln, aber ich war so blöd. Ich weiß nicht, dass ich Move. Er macht immer denselben Move. Ja, ich dachte mir so, okay, dieser macht er ihn nicht, weißt du. Weil er mich jetzt aufnehmen will, nö, er macht ihn trotzdem nicht. Ja, ich hätte nur zur Sicherheit nochmal zurückgeguckt, weißt du. Das <lacht> ist 15. halt halb drei, weil ich bin richtig brain kam spielen gerade. Ach. Halb drei ist es schon. Mhm. Oh mein Gott, warum ist das so oh, spät? Oh, war das ein Headshot? Ja, natürlich war das ein Headshot <lacht> Ich sag vor schon, oh, war das ein Headshot? Du hast einen anderen Move gemacht, aber ich hab gesehen wo du bist Oh Leute, doch, what? Ach doch Jetzt bin ich verwirrt, Alter Ja, du hast mich auch verwirrt, ein wenig oh, Ich grad einfach groß. durch die Jumpshotten <lacht> Na, outplayed <auch> Und <lacht> dachte ich kann nicht, du Opfer Ich wurde Noob. heute outplayed, mann Von wem? Kennst du ähm, Kuschelbär, Shisha und so? Ja yeah. Die wir zusammenspielen, der Durchwurf von Shisha so ausgeplayed mann Was ist denn passiert? Ja, wir waren halt so auf, ich weiß gar nicht, ich glaub auf India war's Ja, auf India Und der war halt in der Base, -Rohre. Und das der hat halt, halt genau, hat einfach genau so gespielt dass ich nicht in 1 und nicht in 2 rein konnte, ohne dass er mich direkt beim äh, Setten gekillt hätte. Und ich hatte dann halt nur noch ähm, 10 HP. Hä, wie kann man denn stehen? Ach, stand der in der Mitte? Nee, warte mal. Ja, Indie. ich war, ich war, in, ich war, ja, bei India, ich war halt in der Mitte da, bei dieser Box. Mhm. Äh, genau vor Mini. Und er war halt in der Base. Oh, denk doch noch und, einen. Ja. <lacht> yeah. Und wenn ich halt in 1 reingegangen wäre von Vance, mhm. dann hätte er mich Instinkt geholt und ich hatte dann halt nicht genug Zeit, um über Base noch irgendwas zu machen. Ach so, du hattest einfach ja keine Zeit gehabt. Ja, und dann bin ich halt in Eins rein, dann hat er geschossen, hatte ich noch ähm, irgendwie 15 Sekunden, muss ich in die Base raus, ihn töten, weil ich hätte nie setten können. Liga, mhm. ja, dann hat er mir des Jahrhunderts gegeben, ich bin gejumped, er gibt mir easy Headshot. Okay. <lacht> so meinst du? <lacht> Das behindertste war halt und mein Clan-Leader hat halt gesagt, ähm, er muss kurz Freunden aushelfen gehen und dann hm. spielt er genau mit denen. <lacht> <lacht> <lacht> und in denen wurde ich selber gegangen. Leute, dein Clan-Leader hat dich auf Silber gehauen. Ja, mm. <lacht> Opfer. Richtig, Assi, Assi. na ah, ich hoffe in deinem Kopf 2 vs 2 mitzumachen willst du ich mit mir spielen oder was? ja ich meine, wir sind schon Dream Team <lacht> und das ich, welche, nicht ähm, mit dem Stream <lacht> äh, welche Waffen alle? Keine, ja take me genau. headshot muss ich dann noch nachschauen gehen weil ich glaub bei 101 mache ich nicht mit weil da ist halt oh. rifle only rifle das ist egal nicht. wenn du dich anstrengst eine Runde gewinnst bekommst du 10k schon man kriegt nicht nur fürs Mitmachen 10k. Doch, wenn du in die Dings äh, konnte, war wie viel mitspielen, weißt wenn du 64 mitspielen, dann bekommst du allein fürs Teilnehmen schon Euros. Was? Oh, shit. Das hat jetzt schon irgendwie 49 umbestellt, ja, Teilnehmer. das steht immer. Da stehen immer 100 Teilnehmer, aber es besteht nur so um die 70. Okay scheint sich dann also doch nicht so spielen tank hat noch einen alter und gibt mir einen headshot <lacht> nice hp bruder Nur weil ein paar aus meinem clan waren mitspielen und so und ich bin mir da der fuck wie, wie, wieso bist du da oben Ich hatte einen DC, deshalb geht es jetzt einfach bei einem. Oh mein Gott. Bei einem anderen. Wie heißt das? Einfach von dem Deathmatch weiter und ja, viel Spaß. Ich ist immer noch CS dabei. Jo. Ach. Ich hätte die alle an und dann. Ja, und ich wollte ein Deagle killen, das ist schon frustrierend. <lacht> Einfach drei Schüsse und dann hat es spawn oh, ich habe keine Munition, ich muss mich laden. Oh, da lebt noch was. Hinter dir, hinter dir. Oh, oh mein Gott. <lacht> das ist bei Deagle-Spielen kommentieren voll scheiße, weil ich auf eine Seite mal nicht konzentrieren, weißt du, aber ich will auch nicht, nicht reden. Da kommt sowas raus. <lacht> ja, aber.. Das ist halt auch scheiße, gerade zum Deagle spielen, weil so F1 die nur kommen und die insta spray. Ah, ja, der rennt wieder rum. Oh, der hat mich richtig aufgeleitet und ist wieder 10 AP. <lacht> ich hab einfach mal einen 1. Ich bin jetzt zweimal gestorben. Okay, das geht ja noch. What? So, jetzt... Safe wo ist denn der? Ich. Alter? Okay, daneben... Nick. <lacht> da, Na, Alter, Nickel. hab ich dich geäst oder was? Ja. Warte, ich munke noch. Okay, wo sind die? Ja, die Warte, warte, warte. Ich gehe in Position und... Ach, scheiße, jetzt kann er oh, doch, die könnte... Nein, die ist oben gelandet, scheiße. Da war eh keiner neu ah, Ich bin zu weit weg. bin drei Hits gegeben, halber hey HP Du hast ihn ja gar nicht gezogen. Ich dachte, das ist Lowen sagst zwei Digger hits <lacht> Der Ding, der andere, den, den ich also. jetzt mit der Digger getötet habe. Oh, nein, ja, Lowen ist nicht geäst. Oh nee nicht Ipo. <lacht> der wird unser Leben trei haben. <lacht> <lacht> <lacht> das wird nicht spaß. Oh, ich hab zwei Leute in den Hintern und beide wurden weggekeht. Oh wow, wieder 1 HP. Ich mach immer halbe bis 10 HP und dann bin ich ja. RIP. Mach oh, mir noch mal oh Vernichtung, Alter, das wird lustig. Jo, da, da ist der erste Sniper. Was meinst du mit Vernichtung? Nein, äh, nein, Demo? Nein, Vernichtung. Demo, ja, genau. Demo. Oh Demo. <lacht> die Schweine ja, Schweine! Jo! <lacht> Alter, also, der ist hinter uns! Der ist bei unserer Base! Dennis, den ist so green Leute, so ein Gluppe! Glop oh, komm schon! Im letzten Schuss gibt immer noch so ein Lucky Head! Gibt solche Leute! Aber immer wenn ich einen auf dem Map sehe, denkt mir so, okay, den hole ich mir jetzt. Guten Mate den. Jo, das wird jetzt ein Mate sein. Hör den an. Nein, kann Ja, okay, ja aber komm, wollen wir wollen so einen machen. Wo kommen die? Oh, ich dachte jetzt... Ach, okay, ich hab den nicht eh gehabt Oh, scheiß Sniper. Gib mir einen scheiß Hit. Ey, du hast eine Pinie, du bekommst keine Nate gehts hin. Ja, ich schieß ja von wild her. Fucking. Guck immer bekomme ich nur Assists, Assists. Alles Deutsch, Englisch, alles. Oh, timing. Ich wollte mich gerade umdrehen, aber ich war zu langsam. Seht ihr oh. Leute, ich bin 6-12. für mich. <lacht> jetzt. Kein Problem. Ich hau hier alle weg. Ich box ja, die um, Armker. Oh Spawnschutz. Geh weg, geh weg, geh weg, das ist mein Kind. Der Take meinen Headshot! Der hat Hälfte der Leben von mir. Nice. Wie kann er da meinen Headshot taken, wenn er. Ich komm nicht mehr klar. Und jetzt rastest du ja aus. Ich bin immer noch positiv tot <lacht> Ja, aber du spielst doch kein Deagle only. Okay. Mit Deagle ist es etwas schwerer, positiv zu bleiben. Alter, ah, Oh leck! Oh Gott, ich hol ihn trotzdem. Easy. Easy Only. <lacht> ich muss hier ganzen scheiß Doctext einsammeln, damit ich. Ein bisschen positiv bleibe oder was? Heißt. <lacht> Genau jetzt laut ich, wirklich. So jetzt -Kill ah, Du hast so knapp verfehlt, Digga. Ja, Mann. Zwei von denen sind high ja, einen habe ich geholt. Ich bin gleich positiv, Alter. Gib mir ja, Kills, gib mir nicht. Kills, wo seid ihr, wo seid ihr? Oh, Nade Kill. Dein Nade war Oh. Ich werde von hinten angeschossen. So, diese Nade wird Leben verändern. <lacht> Wie war mit den Nades jetzt vorhin noch nichts? Ach, ich bin F1, deswegen verfüge ich den Nades. Ja, was hat denn damit? jetzt damit zu tun? F2 oh, stinkt den Nades weiter. <lacht> Echt? Ja. Oh, Boah, oh den habe ich gedrückt. <lacht> <lacht> Der tankt mein Headshot. Und. Ach, Spawnschutz. Ja, das wäre doch noch am Ende hin wieder positiv wie beim letzten Mal. <lacht> oh kill. Ah, Fainik. Okay. okay, Drei von denen oder so haben noch <lacht> Leben <lacht> Hinter dir. Oh, danke, dass du gelöst. <lacht> oh, 20 HP. <AP. lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, hat doch vor mir einen Nein, ich dachte das noch weiter hinten vorne. <lacht> Den hol oh, wieder Nate, Easy. So weit Nate ist perfekt und das ist so da in der Ecke wie ein Hurensohn. Und <lacht> ich brauch 5 <fünf> Schüsse. <lacht> du musst halt Brust schießen. Mm. Sorry. Ah, okay. Oh, oh, oh, wo sind die alle? 1000 Doctips. Oh, ich bin hinter einem. Oh shit, da kommt noch ein. Naja, hast du eigentlich das, äh, das wir gesehen oder blue warst Ja, ja das Video ist ja. locker ein halbes Jahr also, her gewesen, dass ich blue war. Nein, nicht ein halbes Jahr. Zwei Monate. Ein Monat Alter. also, also, also er hat zwar einen Monat hochgeladen, keine Ahnung. Mehr. Ja, warte noch. Ein Killer hat er vor ungefähr zwei Monaten gemacht. Mhm. Ich lebe ich level zwar schnell, aber nicht in einem Monat so schnell. Ich meine, auf den Account von Red. In zwei von Nature boah Hey, wo? Ich höre hier schüsse die ganze Zeit. Das war's ich, gut. ich nicht? Ich habe keinen Ahnung Oh, die Technik die ganze Zeit Headshots. Ich glaube Der wollte ich mich messern. Wie frech. Wie ich frech. Von, unser, von unserem Team der will mich verarschen Nicht der oh, steht, Tür hinter mir. steht einfach mir und nicht geplickt, Alter. To main so ich bin besser als du das war's mit der heutigen folge die ich hoffe es hat euch gefallen ihr dürft gerne einen daumen nach oben geben mich abonnieren haut rein Oder bis zum nächsten nicht. mal ciao halt die schnauze <lacht>